backen backt backte gebacken befehlen Befehlt Befall befohlen beginnen beginnt begann begonnen Beißen Beißt bis gebiesen betrügen betrügt betrog betrogen bewegen bewegt, bewog, bewogen, biegen, biegt, bog, gebogen, bieten, bietet, bot, geboten, binden, bindet, band, gebunden, bieten, bietet, bat, gebeten, blasen, bläst, blies, geblasen bleiben bleibt blieb geblieben braten brät brät gebraten brechen bricht brach gebrochen brennen brennt brannte gebrannt bringen bringt brachte gebracht denken denkt, dachte, gedacht, dürfen, darf, durfte, gedurft, empfehlen, empfiehlt, empfahl, empfohlen, erschrecken, erschreckt, erschrak, erschrocken, essen, isst, aß, gegessen, fahren, fährt Fluch, gefahren. Fallen, fällt, fiel, gefallen. Fangen, fängt, fing, gefangen. Finden, findet, fand, gefunden. Fliegen, fliegt, flog, geflogen. Fliehen, fliegt, floh, geflohen. Fließen, fließt, floss, geflossen. fräsen, frisst, fraß, gefressen. frieren, fricht, fror, gefroren. geben, gibt, gab, gegeben. gehen, geht, ging, gegangen. gelingen, gelingt, gelang, Gelungen, gelten, gilt, galt, gegolten, genießen, genießt, genoss, genossen, geraten, gerät, geriet, geraten, geschehen, geschieht, geschah, geschehen, gewinnen, gewinnt, gewann, gewonnen gießen gießt goss gegossen gleichen glich glich geglichen gleiten gleitet glit geglitten graben gräbt grub gegraben greifen greift griff gegriffen haben hat hatte, gehabt. halten, hält, hielt, gehalten. hängen, hängt, hing, gehangen. heben, hebt, hob, gehoben. heißen, heißt, hieß, geheißen. helfen, hilft, half, geholfen. kennen, kennt, kannte, gekannt, klingen, klingt, klang, geklungen, kommen, kommt, kam, gekommen, können, kann, konnte, gekonnt, kriechen, kriecht, kroch, gekrochen, laden, lädt, lud, geladen, lassen, lässt, ließ, gelassen, Laufen, läuft, lief, gelaufen. Leiden, leidet, lied, gelitten. Laien, leid, lie geliehen. Lesen, liest, las, gelesen. Liegen, liegt, lag, gelegen. Lügen, lügt, log, gelogen. Messen, misst, Mass, gemessen Mögen, mag, möchte, gemocht Müssen, muss, musste, gemusst Nehmen, nimmt, nahm, genommen Nennen, nennt, nannte, genannt Pfeifen, pfift, pfiff, gepfiffen Ratten, rät ritt geraten reiben, reibt, rieb, gerieben, reißen, reißt, Ries gerissen, reiten, reitet, riet, geritten, rennen, rennt, rannte, gerannt, riechen, riecht, roch, gerochen, rufen, ruft, rief, gerufen, scheiden, scheidet, schied, geschieden. scheinen, scheint, schien, geschienen. schieben, schiebt, schob, geschoben. schießen, schießt, schoss, geschossen. schlafen, schläft, schlief, geschlafen. schlagen, schlägt, schlug, geschlagen schließen, schließt, schloss, geschlossen schneiden, schneidet, schnitt, geschnitten schreiben, schreibt, schrieb, geschrieben schreien, schreit, schrie, geschrien schweigen, schweigt, schwieg, geschwiegen schwelen schwillt, schwoll, geschwollen. Schwimmen, schwimmt, schwamm, geschwommen. Schwingen, schwingt, schwank geschwungen. Schworen, schwucht, schwuch, geschworen. Sehen, sieht, sah, gesehen. Sein, ist, war, gewesen. Senden, sendet, sande, Gesandt, singen, singt, sang, gesungen, singen, singt, sang, gesungen, sitzen, sitz, saß, gesessen, sollen, soll, sollte, gesollt, sprechen, spricht, sprach, gesprochen, springen, springt, sprang, gesprungen, stechen, sticht, stach, gestochen, stehen, steht, stand, gestanden, stehlen, stiehlt, stahl, gestohlen, steigen, steigt, stieg, gestiegen, sterben, stirbt, starb, gestorben, stinken, stinkt, stank gestunken. stoßen, Stößt stieß, gestoßen. streiten, streitet, stritt, gestritten. tragen, trägt, trug, getragen. treffen, trifft, traf, getroffen. treiben, treibt, treib, getrieben. treten, tritt, trat, getreten trinken trinkt trank getrunken tun tun tat getan vergessen vergisst vergaß vergessen verlassen verlässt verließ verlassen verlieren verliert verlor verloren vermeiden vermeidet vermied vermieden, verschwinden, verschwindet, verschwand, verschwunden, verzeihen, verzieht, verzieh, verziehen, wachsen, wächst, wuchs, gewachsen, waschen, wäscht, wusch, gewaschen, wenden, wendet, wandte, gewandt, werben, wirbt, warb, geworben werden, wird, wurde, geworden. Werfen, wirft, warf, geworfen. Wiegen, wiegt, wog, gewogen. Wissen, weiß, wusste, gewusst. Wollen, will, wollte, gewollt. Ziehen, zieht, zog, gezogen. Zwingen, zwingt. Zwang gezwungen.